Für das Wissen heißt die Online-Aktion der DFG. <lacht> Natürlich für das Wissen. Was wäre denn die Alternative? Gegen das Wissen? Oder wieder besseres Wissen? Oder gleich den Stecker der Aufklärung ziehen? Eintauchen in eine obskure Welt der Willkür oder in den Nebel von Verschwörungstheorien, in der das klare Argument nicht mehr zählt? Wenn wir damit beginnen, Fakten bewusst zu ignorieren, dann können wir bald wieder Ketzer und Hexen verbrennen. Für mich ist Wissen auch Freiheit, denn das bessere Argument gewinnt und nicht die Macht des Stärkeren. Keine Vorurteile haben, sondern sich trauen, den Dingen auf den Grund zu gehen und zwar ergebnisoffen. Das ist radikal, jede Fragestellung ist da erlaubt das Ergebnis der Erkenntnis zählt und nicht das, was sich einige vielleicht wünschen. Für das Wissen ist ziemlich unbequem für die Mächtigen. Doch diese Freiheit der Wissenschaft ist eben auch der Garant dafür, dass unser Horizont nicht eingeengt wird. Ein Garant für Überraschendes. Denn Wissenschaft entdeckt manchmal Dinge, an die man niemals gedacht hätte. Diese konsequente Klarheit Genau das, was ich liebe. Keine Denktabus, sondern Offenheit, Fakten und Wahrhaftigkeit für das Wissen.